Herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu der Veranstaltung Feministisch Streiken, der 8. März und der Kampf um die Aufwertung im sozialen Erziehungsdienst. Mehr braucht mehr. Unter diesem Motto ähm, sind ja die Forderungen der Gewerkschaft Ver.di auf dem Tisch und damit auch die Hoffnung darauf, eine Aufwertung im Sozial- und Erziehungsdienst, in der sozialen Arbeit, das heißt äh, in den Kitas, in den Behinderteneinrichtungen zu erkämpfen und damit auch eine Aufwertung für die Sorgearbeit zu erstreiten. Denn 83 Prozent der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind weiblich. Und ähm, sie stemmen oft unter schwierigen Bedingungen eigentlich den Löwenanteil der Arbeit in den Kitas ähm, für Menschen mit Beeinträchtigungen und auch in der sozialen Arbeit. Mehr braucht mehr heißt für die Beschäftigten. Mehr Entlastung braucht mehr Personal, mehr Bildung, braucht mehr Fachkräfte. Und mehr Verantwortung braucht mehr ähm, finanzielle Aufwertung. Das heißt Gründe genug, sich dafür aus gewerkschaftlicher Perspektive mit diesen Themen auseinanderzusetzen, aber auch aus feministischer Perspektive sind äh, Fragen der ähm, Sorgearbeit ja schon lange zentrale Themen der Auseinandersetzung, sei es jetzt ähm, 68 äh, mit der Debatte um Hausarbeit oder auch aktuell etwa mit so Fragen um die Care-Krise, Krise der sozialen Reproduktion oder Sorgekrise. Was genau eine Verbindung von gewerkschaftlichen und feministischen Perspektiven auf Fragen der Sorge und ihrer Arbeitsbedingungen eigentlich bedeutet, wollen wir heute mit Blick auf die Auseinandersetzungen, die tariflichen Auseinandersetzungen im Sozial- und Erziehungsdienst diskutieren. Deswegen freue ich mich sehr, dass Christine Behle und Caroline Wiedemann da sind. Christine Behle ist ähm, stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi ja. und im Bundesvorstand von Verdi auch verantwortlich für den Bereich öffentlicher Dienst. Und Caroline Wiedemann ist Journalistin und Soziologin und schreibt unter anderem für die FAS ähm, die Analyse und Kritik für, die für den Spiegel und das Missy Magazin und von dir ist gerade das Buch äh, Zart und frei vom Sturz des Patriarchats ähm, veröffentlicht worden. Mein Name ist Julia Dück, ich arbeite hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in der wir uns gerade befinden, im Institut für Gesellschaftsanalyse für, als Referentin für ähm, soziale Infrastrukturen. Wir wollen als erstes erstmal einsteigen mit der Frage oder dem Blick auf die Analyse der Situation. Also was ist eigentlich überhaupt aktuell los im Sozialunterziehungsdienst? Und Christine, ich würde dich gerne als erstes ansprechen. Ihr habt ja ähm, mit in eurer Tarifauseinandersetzung den Slogan „Mehr braucht mehr“ geprägt. Ähm, was das bedeutet, habe ich ja schon gesagt. Es geht um Fragen des Personals, um die Qualität der Arbeit, aber auch um mehr Verantwortung, also mehr Gehalt. Alles zentrale. Themen und auch zentrale Forderungen. Warum denn eigentlich? Was sind die ähm, Probleme im Sozial- und Erziehungsdienst? Naja, also eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, wenn man mal auf so unsere Themen guckt. Also ich würde mal sagen, das größte Problem, was wir haben, ist, dass es viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Menschen gibt. Das fängt schon in der Kita an. Wir haben ähm, viel zu viel Kinder auf eine Erzieherin, auf einen Erzieher, also wirklich minimal. Und was natürlich dazu führt, dass die ganze Verantwortung da liegt und viel Arbeit, die, sag mal, die man eigentlich mit dem Kind verbringen möchte, insbesondere was Frage Bildungsauftrag angeht, gar nicht absolviert werden kann, sondern dass eher in die Freizeit verlagert wird. Im Jugendamt haben wir vergleichbare Themen. Wenn ich mal auf die Sozialarbeit gucke, viel zu viele Fälle. Und auf einen, auf einen Menschen kaum zu leisten, das führt genauso wie in der Kita dann dazu, dass ein großer Frust da ist und die Beschäftigten im Prinzip ja nicht nur frustriert sind, sondern viele den Beruf verlassen. Fast ein Viertel verlässt den Beruf schon in den ersten fünf Berufsjahren. Das ist ein großes Problem und es führt zu großen Krankheitsquoten. Viele haben mir erzählt, jetzt durch die Pandemie natürlich noch mal verstärkt, dass da Krankheitsquoten bis zu 30 Prozent waren in der Pandemie, weil einfach der Druck so enorm ist. So, und ähm, das führt natürlich, wenn einige ausfallen, dazu, dass die anderen noch mehr Belastung haben. Und deswegen ist das, ist das Thema Personalmangel eigentlich ein ganz zentrales. Und das fängt auch, das muss man natürlich wissen, das fängt auch schon bei der Ausbildung an. Also es gibt schon viel zu wenig Ausbildungsplätze. Das ist auch aus meiner Sicht ein politisches Problem. Das heißt, wir haben nicht genug Ausbildungsplätze, Schulplätze, wir haben schon nicht genug Ausbilder und Ausbilderinnen an den Hochschulen, nicht genug Studienplätze. Damit geht's los. Das heißt, wenn man wirklich dieses Thema Fachkräftemangel anpacken muss, dann muss man viel früher anfangen. Also dann müssen wir in den Hochschulen anfangen, man muss Lehrkräfte ausbilden, man muss genug Plätze haben. All das ist nicht da und das macht es natürlich schwierig. Und der Beruf, muss man auch sagen, ist nicht attraktiv genug, wenn man es mit anderen Bereichen mal vergleicht. Deswegen sind wir ja auch an dem Thema finanzielle Aufwertung dran. Es gibt ein richtiges Gap zu anderen Berufen. Wenn ich Sozialarbeiterin bin, also einen Bachelorabschluss beispielsweise habe, verdiene ich auch im öffentlichen Dienst deutlich weniger als in einem typisch männerdominierten Beruf. Jetzt mal Ingenieur beispielsweise, da habe ich schon im Einstieg schon ungefähr monatlich 180 Euro mehr, obwohl es die gleiche Qualifikation ist. Und im Laufe eines Berufslebens wird es noch mehr, das heißt bis zu 280 Euro monatlich weniger und das, obwohl ich die gleiche Ausbildung habe. Und das führt natürlich auch wieder dazu, dass ich immer weniger überhaupt entscheiden, diesen Beruf wahrzunehmen. Dankeschön erstmal. Das ähm, sind ja auch ähm, teilweise Themen, die auch die feministische Bewegung, also in Fragen der Sorgearbeit, immer beschäftigt haben. Ich Eingangs schon gesagt, es gab ähm, ja auch schon verschiedene Auseinandersetzungen oder Bewegungen, die sich um diese Themen gekreist haben, ob jetzt 68 oder auch aktuell mit den Begriffen der Care- oder Sorgekrise oder der Krise der sozialen Reproduktion. Aber was hat es damit eigentlich auf sich? Also was wird da thematisiert? Was sind aktuell die Probleme aus feministischer Perspektive? Ja, also vielen Dank auch schon für die Ausführungen. ist auch ja immer wieder so wichtig, genau sich gerade... Ähm, tatsächlich anzugucken, wie, wie die Verhältnisse in, äh, den, ja, für die Menschen einfach da gerade sind. Ich komme nämlich jetzt eher auf eine bisschen, ähm, erstmal so leicht abstraktere Ebene, also um auch zum Ausdruck zu bringen, warum es überhaupt so ein feministisches Thema ja auch ist und natürlich für den linken Feminismus so zentral, ähm, sich mit den Fragen, die wir heute besprechen, auseinanderzusetzen. Es ist ja, also es zeigt sich in der Abwertung, der Reproduktionsarbeit, also aller Care-Arbeit, ähm, über die wir hier sprechen, gerade eben auch der, der Betreuung in den Kitas. Ähm, darin zeigt sich letztlich, das ist Ausdruck einer patriarchalen und ähm, gleichzeitig auch kapitalistischen Ordnung. Und es zeigt sich auch in dieser Abwertung von dieser Arbeit ja auch gerade die Verzahnung von Kapitalismus und Patriarchat. Und ähm, dann würde ich kurz sagen, auch was ich damit Patriarchat meine, nämlich also immer noch eine Ordnung, die die Menschen immer noch unterteilt in zwei vermeintlich von Natur aus unterschiedliche Menschengruppen, Wesen, die dann eben von Natur aus angeblich bestimmte Eigenschaften haben. Und die einen haben eben die Eigenschaften, fürsorglich zu sein, liebevoll zu sein, empathisch zu sein und so weiter. Das wird denen zugeschrieben und es sind die, die als Frauen gelten und die sind in dieser patriarchalen Ordnung weniger wert als die Männer. Jenseits dieser zwei Gruppen gibt es ja eigentlich auch nichts in der patriarchalen Ordnung, deswegen natürlich auch viel Gewalt gegenüber queere Menschen ähm, und alle, die nicht der äh, dieser binären Ordnung entsprechen. Ähm, diese Abwertung dann wiederum von diesen vermeintlich weiblichen Tätigkeiten reproduziert sich immer noch in der Art, wie tatsächlich auch Kinder ja schon erzogen werden, wie noch immer Mädchen und Jungen getrennt werden, wie ihnen also verschiedene... Eigenschaften zugeschrieben werden und dann auch schon in, in den Kita selber unter den Kindern, das erlebe ich jetzt auch im, im Umfeld wieder, hat heute erst eine Freundin erzählt, dass, ähm, dass ihr, ihr kleiner Sohn aus der Kita nach Hause kam und gesagt hat, ähm, Frauen dürften keine Bohrmaschinen benutzen. Bohrmaschinen seien nur was für Menschen, die auch Ahnung haben. So für Männer. Und also da wird schon quasi das Patriarchat wieder reproduziert und immer noch werden kleine Mädchen zu Hausfrauen erzogen, um das mal krass zu sagen. Und, und gleichzeitig sind natürlich eben genau diese ganzen Reproduktionstätigkeiten, auch die Pflege kranker, alter Menschen, mit denen lässt sich nicht so Profit machen wie mit den Produktionstätigkeiten, mit der Produktion. Aber überhaupt diese binäre Spaltung immer noch der Gesellschaft in Produktionssphäre und Reproduktionssphäre und männlich und weiblich und die Abwertung von allem, was als weiblich gilt, das zeigt sich eben in der Abwertung von Reproduktionsarbeit, aber ja auch dann ähm, in noch brutalerer Weise in Gewalt gegen Frauen und Queers. Und letztlich ist das ein, ein Kampf, den wir alle gemeinsam auch mit den Gewerkschaften ja dann auch machen müssen gegen die patriarchal-kapitalistische Ordnung. Habt jetzt eigentlich beide auch eh schon gesagt, aber vielleicht noch mal sozusagen zugespitzt schlechte Arbeitsbedingungen, die Segregation von ähm, verschiedenen Geschlechtern auf verschiedenen Berufsgruppen, aber auch irgendwie eine, genau, schlechtere Bezahlung. Warum sind das feministische Themen aus eurer Sicht? Naja, also ich sag mal, ich glaube, man muss auch auf verschiedene Ebenen mal gucken. Wenn ich jetzt mal ganz auf die individuelle Ebene gucke sind es durch die Frauen und wir haben ja gerade gehört 83 Prozent Frauenanteil in dem Bereich wir haben wenn man auf die Kita guckt sind wir bei fast 94 Prozent also noch deutlicher mit all den Folgen jetzt auch für Erziehung das muss man ja natürlich auch sagen gibt ja natürlich noch mal andere Perspektiven dabei muss man aber jetzt mal wenn ich mir jetzt auf die Beschäftigten gucke also wenn da nichts getan wird dann vertiefe ich natürlich ein System das heißt ich habe Frauen, die sind in einem bestimmten Berufsfeld und haben nicht die entsprechende Anerkennung, werden auch nicht entsprechend bezahlt, haben unglaublichen Druck. Das heißt, wir haben einen extrem hohen Anteil von Teilzeit und ich sage mal als Folge davon, aber auch einen hohen Anteil von, von Frauen, die dann in der Altersrente eben auch nicht, sag mal, genug verdienen. Also das ist sozusagen das individuelle Problem. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Mangel der Anerkennung dieser Berufe. Und da da ist aus meiner Sicht eigentlich das größte Thema, was wir haben. In unserer Gesellschaft spielt eben immer noch derjenige, der ein Auto repariert, hat einen viel größeren Stellenwert als jemand, der in einem, in einem Care-Bereich überhaupt arbeitet. Und die Frage, die sich da oft stellt, zumindest nicht von uns, aber von anderen gestellt wird, ist sozusagen dieser Beruf, ist es überhaupt ein richtiger Beruf, ist da eine Professionalität hinter oder ist es was, was ist so eine Frau aus Natur, von Natur gegeben, sowieso schon machen kann. Also braucht eine Frau überhaupt eine Ausbildung dafür? Und jetzt sage ich mal, das ist ja ähm, nicht irgendwas, ein pädagogischer Beruf, wenn ich jetzt mal auf die Kitas gucke, da werden Ausbildungen von fünf bis sechs Jahren gemacht, um in diesen Beruf zu kommen. Und die Gesellschaft spricht faktisch, ganz oft, den Professionalisierungsanspruch den Frauen ab. Und das haben wir in der Pandemie extrem gemerkt. Ich kann noch mal sagen, da gab ja es ja große Probleme, weil wir ähm, durch den Fachkräftemangel natürlich viele ältere Kolleginnen auch haben, die nicht arbeiten können. Und da war sozusagen klar, man kann jede nehmen. Weil Mütter können per se ähm, sowas schon mal. Und das ist wirklich, ist aus meiner Sicht ein großes gesellschaftliches Problem. Und da müssen, äh, finde ich, müssen wir uns wirklich darum kümmern. Die Frage, wie erkennen wir das an? Und was daraus folgt, ist natürlich auch die Frage des Stellenwerts in der Gesellschaft. Und wenn ich jetzt mal weiter mal, sag mal von den Frauen weggehe, aber... Was ist uns gesellschaftlich so eine Leistung, die ja im Prinzip die Grundpfeiler unserer Gesellschaft sind? Was sind die uns wert? Und die Frage, die muss man dringend beantworten. Und das ist aus meiner Sicht absolut eine feministische Perspektive, die wir darauf entwickeln müssen. Und wo wir auch in der Gesellschaft nochmal ganz offensiv sein müssen, um dann nochmal klar zu machen, was passiert denn hier wirklich? kann ich komplett zustimmen. Und genau diese, diese Naturalisierung, also diese Zuschreibung, ähm, Frauen seien ja eben von Natur ja. aus so und würden diese Arbeit ja, das ist ja auch so eine romantische Idee dann noch, ja. ähm, aus Liebe sowieso verrichten. Ja. Genau, ähm, dass, ja. dass diese Idee und dieses Narrativ hat sich ja total auch mit Entstehung der bürgerlich-kapitalistischen ja. Gesellschaft etabliert, wo es nämlich ja auch darum ging, das ist ja auch vielleicht der nächste Punkt, auf den wir zu sprechen kommen. Natürlich Reproduktionsarbeit, zu Hause mhm. unbezahlt von all denen, die zu Frauen gemacht werden, machen zu lassen, verrichten zu lassen. Was natürlich dann die Arbeitskraft mhm. ähm, eben kostengünstig reproduziert im Kapitalismus. Und, ähm, und genau diese, also diese Denkweise, die so tief verankert ist, zu durchbrechen, um da ranzukommen. Also weil das geht ja dann wirklich mhm. in den Bereich, wie viel Professionalität wird auch anerkannt. Da kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen ähm, auf Fragen, die, auf die ich jetzt eh zu sprechen kommen wollte, nämlich auf die Frage eigentlich, wir haben jetzt stark den Blick erstmal auch auf die bezahlte Sorgearbeit, aber auch auf die Beschäftigten mhm. in diesem Bereich gelenkt, also auf diejenigen, die sie, diese Arbeit ausführen und wollen jetzt einmal den Blick nochmal quasi drehen auf diejenigen, die eigentlich die Versorgten sind, also die Kinder, aber auch die Eltern, die davon profitieren, aber eben auch Jugendliche oder Menschen mit Einschränkungen. Und da würde ich erstmal Caroline an dich fragen. Also natürlich geht es ja um den Tarifauseinandersetzungen im Sozialen Erziehungsdienst erstmal zentral um die Beschäftigten und gleichzeitig ist es aber natürlich schon auch so, dass mit den Forderungen, die Christine jetzt ja auch schon angesprochen hat, auch die Qualität der Arbeit ähm, zentral auch adressiert wird. Also diese Frage von ähm, die Leute, die da arbeiten, wollen ihre Arbeit ja auch gut machen, wollen ihren beruflichen Ansprüchen auch gerecht werden. Was aber ja auch bedeutet, dass die Situation der ähm, Versorgten dann in dem Fall auch sich bessern soll, also der Kinder. Ähm, aber eben auch derjenigen, die dann quasi, also der, die Eltern, die ähm, natürlich profitieren von der guten Betreuung in der Kita, weil sie eben die Betreuung nach der Kita übernehmen können. Also inwiefern sind... Quasi Fragen der guten Kita oder guter sozialer Arbeit oder guter Arbeit in Behinderteneinrichtungen auch Fragen, die auch auf die unbezahlte Sorgearbeit Auswirkungen haben? Ähm, das sind Fragen, die darauf extrem Auswirkungen haben. Also und, und das sind natürlich dann eben auch wieder total ähm, feministische Fragen oder eben, die, wenn eben ähm, die die Arbeit in Kitas nicht, ähm, nicht gut verrichtet werden kann. Wenn ähm, es zu wenig Personal gibt, zu wenig Betreuung, wenn es dann Ausfälle gibt, dann ist, fällt es ja wieder eben auf den sogenannten privaten Bereich zurück. Und da haben wir ja eben auch extrem patriarchale Verhältnisse noch, was so sich im Gender Care Gap zeigt beispielsweise. Also immer noch verrichten ja im Durchschnitt Frauen ähm, in, in Deutschland 87 Minuten mehr care -Arbeit täglich als Männer. Und das ist auch was, also eineinhalb Mal so viel wie Männer. Und da hat sich auch ähm, innerhalb von 15 Jahren, also beziehungsweise das waren die, die Zahlen vom zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung von 2017, das war der letzte, den ich da hatte, ähm, da hat sich die, die Zahl von 1992 bis 2017, wo die Zahl von Frauen, die in Beschäftigung, in Lohnarbeit gegangen sind, extrem gestiegen ist, hat sich aber nichts an diesem Gender Care Gap zu Hause verändert. Das heißt extreme Doppelbelastung natürlich. In, ähm, in, in Corona-Zeiten, als eben dann die Kitas geschlossen hatten, hat sich das ja nochmal extrem gezeigt, dass eben es Frauen waren, die zu Hause alles schultern mussten, die natürlich die Burnouts hatten und die bei Umfragen verständlicherweise nicht so zufrieden waren wie Männern im Homeoffice. Und ähm, genau das ist natürlich ein Aspekt. Ein anderer, aber auch die Frage, die hatten wir quasi ja auch gerade schon angesprochen, wie, wie gut kann denn dann auch die, die Betreuung, die dann stattfindet, tatsächlich sein und auch die, die Pflege von Kranken und so weiter. Was muss da noch zu Hause dann wiederum kompensiert werden. Und, und damit sind ja eben diese großen Fragen auch, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich Leben verbunden? Nämlich, wenn ich Angst haben muss, dass ich im Alter nicht gut gepflegt werden kann, dass das nicht selbstverständlich zur Verfügung steht. Was, was bewirkt das, diese Ängste? Was heißt das für eben Frauen, die die ganze Zeit Alleinerziehende erst recht, die nicht wissen, ob ihre Kinder überhaupt ähm, selbstverständlich auch betreut werden? Das, also Ängste, die einer Demokratie schaden, die nicht solidar, also die keine Solidarität ja erzeugen. Und dann gleichzeitig muss man ja auch drauf gucken, wie der Abbau des sozialstaats neoliberale reformen wie die auch wieder eine retraditionalisierung eben von geschlechterrollen bedeutet haben weil sie eben auch ähm, eben es notwendig machen dass zu hause das übernommen wird und dann fällt es wieder auf diejenigen die eben von vermeintlich von natur aus dafür da sind zurück so oder es wird ausgelagert an illegalisierte migrantinnen die noch viel schlechter und noch stärker ausgebeutet werden gerade so formuliert, wie gut kann die Arbeit eigentlich sein, die sozusagen da stattfindet. Und das ähm, macht ja jetzt auch wieder sozusagen den Link zu der Frage, was ist eigentlich äh, mit der Qualität der Arbeit, die da stattfindet. Und das ist ja in euren Slogans, die ihr ähm, prägt mit ähm, dem Fokus auf Entlastung oder dem Fokus auf mehr Fachkräfte sozusagen wegen der Bildung, die auch in den Kitas stattfinden ähm, soll und auch stattfindet, ähm, macht ihr das ja auch sozusagen in euren... Ähm, gewerkschaftlichen Ansprachen quasi der Beschäftigten. Und schlagt damit ja auch eine Brücke zu den Interessen auch von Eltern. Ähm, wie schlägt sich das denn konkret in den Forderungen oder auch in den Strategien, Streikstrategien nieder? Also ich sag mal, für uns war ganz wichtig, diesen Link zu haben. Zu sehen, es sind eben nicht nur Beschäftigte, die mehr Geld wollen, die bessere Arbeitsbedingungen haben wollen. Das ist auch absolut berechtigt übrigens, sondern das hat natürlich noch eine ganz andere Auswirkung. Wir haben ja immer die Problematik im öffentlichen Dienst, dass wir die Frage von Druck ausüben. Ich sage mal, als Gewerkschaft ist das Mittel, mit dem wir unsere Forderungen durchsetzen, ist natürlich der Streik. Und da braucht es aber natürlich in der Regel auch einen ökonomischen Schaden, um die andere Seite anzutreiben, dass sie unseren Forderungen dann auch nachgibt. Aber das haben wir im öffentlichen Dienst ja nur ganz minimal, die Chance, so zu machen. Das heißt, wir brauchen, wenn wir über öffentliche Dienstleistungen, die ja auch, ich sag mal, Leistungen an der Gesellschaft sind, für die brauchen wir sozusagen auch eine gesellschaftliche Öffentlichkeit und eine positive Unterstützung der Gesellschaft. Und deswegen war uns von Anfang an wichtig, gerade weil der Sozial Erziehungsdienst hier so stark im Fokus steht, und zwar nicht nur in der Pandemie, sondern von Anfang an, war uns von Anfang an wichtig, dass wir bei unseren Forderungen auch klar machen, dass gut investiertes Geld, in den sozialen Erziehungs-, auch natürlich unmittelbare Folgen für die Gesellschaft hat, und zwar positive Folgen. Da ist nicht nur die Frage von Betreuungsqualität da, also wir merken das ja jetzt, wenn sozusagen nicht genug Personal da ist, was das dann heißt. Ich sage mal. Wenn mein Kind in die Kita geht, habe ich vielleicht nicht nur den Anspruch, dass es sich das sicher verwahrt ist, sondern ich habe möglicherweise auch den Anspruch, dass es ein pädagogisches Konzept gibt, dass genug Zeit dafür ist, zum Beispiel eine Sprachförderung noch zu machen. Oder je nachdem, wo dann die Themen sind. Und das wollen wir natürlich auch klar machen. Und deswegen haben wir unsere Forderung von Anfang an eben auch, auf die Gesellschaft gerichtet und sind jetzt dabei, in unserer Tarifauseinandersetzung auch die Gesellschaft gezielt anzusprechen. Das heißt, wir haben uns ein Unterstützerinnenkonzept von Anfang an mit überlegt, haben auch, ich sage mal, Politik und Gesellschaft angeschrieben, haben sie gebeten, uns zu unterstützen. In dieser Tarifauseinandersetzung und werden jetzt parallel dazu auch noch am 15. März, das ist der internationale Tag der sozialen Arbeit, eine große Veranstaltung machen, jetzt die auch gestreamt wird, wo wir ich sag mal, mit ich sag mal, allem, was Rang und Namen hat in der Politik, auch natürlich noch mal diskutieren, um den Druck zu erhöhen. Okay, dann. Ähm Habt ihr ja schon sehr, sehr viel gesagt. Ich würde noch mal kurz so gerne auf die Geschichte der feministischen Auseinandersetzung, aber auch die Geschichte der Kämpfe von Frauen innerhalb von Gewerkschaften äh, zu sprechen kommen, weil es gibt ja, ähm, Christine, du hast es am Anfang ge gesagt, in den Arbeitsbedingungen die Arbeitsbedingungen in sogenannten mhm. Frauenberufen äh, sind oft schlechter, die Löhne sind teilweise ähm, schlechter als der Durchschnitt und es gibt zum Beispiel den Mythos als Erklärungsversuch, woran das denn eigentlich liegen könnte, zu sagen, na ja, das liegt daran, dass sich Frauen nicht so gut organisieren, weniger streiken. Oder in Bezug auf die Pflege gibt es diesen Slogan, Krankenschwestern streiken nicht. Aber auch von den Erzieherinnen wird eigentlich erwartet, sie sollen für die Kinder da sein und eben nicht in den Streik treten. Und natürlich gibt es auch tatsächlich die Tatsache, dass Sorgearbeit nun mal Arbeit mit Menschen ist und in dem Streik diese, diese Arbeit ausgesetzt wird. Aber Was ist deine Erfahrung oder was ist eure Erfahrung bei Verdi? Streiken Frauen tatsächlich seltener, weniger, weniger intensiv? Ich will mal sagen, das ist ein absoluter Mythos. Das, ist, das stimmt überhaupt zumindestens. Ich, ich bin jetzt selber seit Mitte der 90er-Jahre aktiv auch in, in meiner Organisation. Und seitdem habe ich nicht erlebt, dass Frauen weniger streiken sondern eher im Gegenteil. die ist ja eine Organisation, wo über die Hälfte der Mitglieder Frauen sind. Wir haben fast eine Million Mitglieder, weibliche Mitglieder bei uns. Und ähm, die erlebe ich persönlich als sehr kämpferisch und als aktiv. Und wir haben ja in unseren Tarifrunden im Sozialen Erziehungsdienst in den 2009 und 2015 wochenlang gesteigt. Das muss man auch nochmal sagen. Das ist immer natürlich eine... Hürde, so sowas zu tun, weil Streik ist immer das letzte Mittel, muss man auch klar sagen. Aber das ist aus meiner Sicht überhaupt kein Unterschied zu anderen Bereichen. Und der sozialen Erziehung ist da auch gar nicht einer, der so ganz raussticht. Man merkt es nur, weil wir so einen hohen Frauenanteil in dem Bereich haben. Wenn man auf das ganze Gesundheitswesen schaut, auf den Handel, auch das ja Einzelhandel, klassischer Frauenberuf, überall da streiten wir schon immer und sind die Frauen genauso aktiv wie alle anderen. Und ähm, sind auch engagiert. Und es gibt sogar, ich sag mal, wenn ich jetzt mal zurückkomme auf den Bereich sozialen Erziehungsdienst, aber auch ja. Gesundheitswesen, da merke ich, dass es sogar einen richtigen positiven Effekt gibt. Weil es gibt einen hohen Anspruch, auch dass die Aufgabe, die man, die man, die Frau macht, sozusagen auch eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe ist. Und ich erlebe immer, dass die Kolleginnen tatsächlich eher noch sagen, das treibt sie an. Weil das, was ich mache, ist natürlich für mich als Person. Aber es ist auch ein Beitrag für die Gesellschaft. Und insofern, sage ich mal, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Und es gibt auch keine nicht notwendige Zurückhaltung an der Stelle. Das wäre vielleicht auch schon fast ein Brückenschlag zu dir, Caroline. So die Frage, wie du es gerade formuliert hast, Christine, sozusagen, es treibt sie auch an zu wissen, ist es ist eine gesellschaftlich wichtige Arbeit oder auch das beflügelt sie. Würdest du sagen, es ist auch ein Ergebnis quasi feministischer Bewegung, Weil rein begrifflich ist es natürlich schon auch so, dass ähm, mit der Arbeiterbewegung oft auch äh, Frauenbewegungen oder feministische Bewegungen nie benannt waren ähm, oder erst darum kämpfen mussten, überhaupt ähm, wieder gesehen zu werden. Und gleichzeitig, wenn wir uns jetzt heute umblicken, ist es ja so, dass es in vielen ähm, Ländern es durchaus beachtliche feministische Bewegungen gibt. Und auch in Deutschland gelingt es ja immer wieder, feministische Bewegungen auf die Straße zu bringen. Also würdest du sagen, es gibt vielleicht auch so wie ein stärkeres Bewusstsein äh, von Frauen oder jungen Frauen, ähm, Teil einer feministischen Bewegung zu sein und deswegen auch sozusagen das Selbstverständnis, vielleicht auch äh, zu sagen, ich äh, mache hier gesellschaftlich was Wichtiges? Ja, total. Also ich würde sagen, dass ich, ähm also das sagt nicht nur ich, sondern das sagen, sehen, beobachten viele und viele sind Teil davon, von eben einer neuen feministischen Mobilisierung, die sich innerhalb der letzten zehn Jahre vor allem so formiert hat. Und das ist ein extremer Unterschied noch zu den 90ern, so. Also was so dieses explizite, diese explizit feministische Bewegung auch betrifft. Und ähm, also als ich, äh, als ich angefangen habe zu studieren, war es bei uns noch gar nicht äh, üblich im, in der Soziologie, in, also unter linken SoziologInnen, dass, dass da sich irgendwie alle in, in unserem Studiengang als feministisch bezeichnet haben. Wenn ich jetzt in, in Seminaren frage, ähm, wer sich als feministisch bezeichnet, gehen eigentlich, und das natürlich ist das Bezeichnen als noch die Frage, was, was geht damit einher, aber da gehen alle Arme hoch und das, ähm, also ich, ich das habe ich ähm, öfters schon versucht zu beschreiben, dass eigentlich sich so eine neue Patriarchatskritik ja auch gebildet hat und der Patriarchatsbegriff auch eben, wie er jetzt aktuell verwendet wird in diesen neueren Bewegungen, die sich natürlich in MeToo ausgedrückt haben, aber auch sehr stark in der großen Niuna-Menos-Bewegung, die aus dem lateinamerikanischen Raum auch nach Europa kam und die also ich vervollstehende gleich den Satz, aber die die eigentlich ähm, zuerst die krasseste Form patriarchaler Gewalt, nämlich Feminizide, ähm, also die Ermordung von, von Frauen und Queers in den Blick genommen hat und dann ähm, alle anderen Formen patriarchaler Unterdrückung mit, ähm, auch mit, mit einbezogen hat und die ähm, die genau extrem groß wurde, auch mittlerweile in Deutschland äh, verschiedene Ableger hat. Und, ähm, und dann eben die Frauenstreiks, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen, die dann entstanden. Und, ähm, und in diesen Bewegungen wird eben anders, als, als es fr in früheren feministischen Bewegungen der Fall war, die, die natürlich alle extrem viel bewegt haben und auf die die heutige Bewegung ja total aufbaut. Ähm, aber das, was an früheren Bewegungen oft kritisiert wurde oder wo es zu so Gräben gab, wird in zumindest ähm, einigen, äh, ja, einigen von diesen neuen, jüngeren Bewegungen auch einfach überwunden. Nämlich, die, sind, die haben eben eine ne stark materialistische Perspektive, also sehen total die Verwebung und die, ja, wie sich letztlich Patriarchat und Kapitalismus immer wieder wechselseitig stärken in ihrer Funktionsweise und auch da den Zusammenhang zu Nationalismus. Also zum ähm, kapitalistischen Nationalstaat äh, und dem Patriarchat. Und gleichzeitig sind sie extrem queerfeministisch. Also queer, indem sie ähm, insofern, als dass sie eben so diese vermeintlich natürliche binäre Ordnung, in der es zwei vermeintlich natürliche, unterschiedliche Wesen gibt, was ja dann eben wieder die Verbindung ist zu dieser Abwertung der Reproduktionsarbeit auch, indem sie die auch eben anprangern und erkennen. Und das ist, finde ich, extrem ähm, stark, was da... Auf die Straße getragen wird, was da also in Redebeiträgen auf Demos, gerade erst wieder am 14. Februar in Berlin, das ist ja auch toll, dass dieser Tag, der 14. Februar, dass der, ähm, also der Valentinstag, dass der jetzt besetzt wird, immer für feministische Demos auch, nämlich gegen das patriarchale Konzept der Liebe, eben dagegen, dass Frauen angeblich aus Liebe diese Dinge verrichten, über die wir gesprochen haben. So, da in den Redebeiträgen werden diese ganzen. Verknüpfungen total stark analysiert. Und es werden eben auch die illegalisierten MigrantInnen, in, in den, ähm, die ausgebeutet die Reinigungskräfte sind, werden mit einbezogen. Und es also, finde ich, eine ganz tolle neue solidarische Bewegung auch. Christine, würdest du sagen, ähm, ihr als Ver.di versucht quasi auf der Stärke dieser feministischen Bewegung irgendwie auch aufzubauen, weil ähm, tatsächlich ist es ja so, wenn die Beschäftigten in den Kitas in den Streik gehen, stehen sie oft auch äh, nach recht kurzer Zeit unter Legitimationsdruck, eben weil der Streik sich erstmal oder nicht erstmal, aber er ist natürlich für Eltern ein Hindernisgrund. Sie können ihrer sonstigen Arbeit nicht mehr ähm, in der Weise nachgehen, wie sie es sonst können. Und für Kommunalarbeitgeber wiederum und Arbeitgeberinnen ist es eher so, dass der Streik ihnen oft auch noch ähm, Geld einspart. Ähm, also genau insofern. Braucht ihr die Verknüpfung zu feministischen Auseinandersetzungen oder der feministischen Unterstützung, der Tarifauseinandersetzung auch, um sozusagen ähm, die öffentliche Meinung zu drehen? Das brauchen wir auf jeden Fall. Es ist ja gerade schon gesagt, wir können echten ökonomischen Druck können wir nicht ausüben in solchen Streiks. Für uns geht es tatsächlich eher um Streiken in der Gesellschaft. Und wir haben die Erfahrung in unseren Tarifrunden 2009, 2009, 2015 gemacht, dass natürlich am Anfang eine sehr große Solidarität da ist. Aber solange, solange die Auseinandersetzung dauert, umso weniger ich sag mal, Zustimmung erleben wir auch. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist ja klar, wenn sozusagen, ein Arbeitskampf ist richtig hart, auch für die Beschäftigten, die machen es ja nicht gerne, sondern das ist ein bisschen so Notwehr, die da auch ausgeübt wird. Und wenn dann sozusagen die Stimmung kippt und sie beschimpft werden dafür, dass sie zum Beispiel in der Kita nicht mehr da sind, das ist wirklich ein großer Druck. Und wir haben schon in den letzten Auseinandersetzungen immer dafür geworben, dass es eine breite Unterstützung gibt. Und da glaube ich, ist sozusagen die feministische Bewegung einfach eine natürliche Verbündete an dieser Stelle, weil das durch gleiche Themen da sind. Wir haben das ja gerade auch schon besprochen. Da gibt es eher so eine ganz große Nähe und wir können auch lernen davon. Das will ich auch nochmal sagen, weil wir natürlich sehr auf den Betrieb fokussiert sind und mit klassischen Streikmaßnahmen dann auch unterwegs sind. Aber wir können natürlich auch von den anderen Aktionsformen einfach unheimlich viel mitnehmen. Und wir haben das, ich sag mal, als Organisation die letzten Jahre sehr viel gemacht mit Bündnisarbeit. Weil wir natürlich auch versucht haben, da Interessen zu, zu verknüpfen und merken, dass hier eine, eine große Motivation da ist. Also als letzte Woche werden wir haben am Freitag Tarifverhandlungen gehabt, als ich da mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen haben die ganz begeistert davon erzählt, wie toll das ist, die Stimmung vor Ort und welche Bündnisse da mit ihnen die Sachen zusammen. Da gibt es wirklich eine Begeisterung für, da gemeinsam was zu bewegen. Und wirklich im Sinne, ich meine wirklich im Sinne von, wir tun uns beide zusammen gut. In so einer Auseinandersetzung. Jetzt ist das sozusagen die ähm, Perspektive von Verdi. Wir tun uns beide gut. Wie ist es denn sozusagen aus einer feministischen Perspektive? Ähm, ihr hattet ja in den letzten Jahren auch sozusagen als feministische oder feministische Bewegung hatten ja mit verschiedenen Vorwürfen zu kämpfen ähm, und ähm, Genau, dass es sich zum Beispiel nur um Identitätspolitik handelt. Dazu hast du gerade auch schon ein bisschen was gesagt, dass es durchaus auch um materielle Interessen gibt. Aber als Vorwurf gab es das eben schon. Und andererseits auch, dass der ähm, feministische Streik, der in den letzten Jahren organisiert wurde, eben keinen Hebelpunkt hat, wenn er nicht auch, ähm, oder wenn er nur in der unbezahlten Arbeit stattfindet, weil die eben auch sozusagen ähm, da keinen ökonomischen Druck ausübt. Also ist sozusagen... Ähm, was ist das Interessante aus einer feministischen Perspektive vielleicht auch an den gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen? Ist es genau, dass man diesen Vorwürfen auch was entgegensetzen kann? Oder wie würdest du das sehen? Ähm, ja, mehrere. Also genau, ich finde, es sind ja viele interessante Punkte auch. Deswegen würde ich vielleicht auch gern kurz was zu dieser Frage nach Identitätspolitik oder diesem Vorwurf also was dann auch mit dem Vorwurf gemeint ist, ist ja eigentlich, oder wenn, wenn das ähm, kritisiert wird, das sei nur Identitätspolitik, wird ja eben ähm, damit auch abgetan, dass es auch, wie ich es gerade schon beschrieben habe, in einem queerfeministischen Kampf um genau die Fragen nach Abwertung, Ausschluss, Ausbeutung die ganze Zeit geht. Und ähm, gleichzeitig, äh, denke ich, wird klar, dass in, in eben diesen queerfeministischen Bewegungen, die ich gerade beschrieben habe, und erst recht, ähm, wenn es dann um einen äh, Streik von Frauen und Queers geht, dass, es, dass, es da, dass das nicht der Feminismus derer ist, also den ich vielleicht auch gar nicht, also das ist auch kein Queerfeminismus, der Feminismus, der liberale Feminismus, der neoliberale, der irgendwie um, ähm, um genauso viele Vorstandsposten für Frauen gekämpft hat. Das, das verträgt sich gar nicht mit mit dieser queerfeministisch-materialistischen Perspektive, die, die wir hier ja gerade beschrieben haben. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, der Vorwurf prallt so ein bisschen ab an den Bewegungen, um die es jetzt hier geht. Ähm, und, und diese Bewegungen, ich habe noch gar nicht so sehr eben eigentlich erwähnt, was dann in Deutschland auch ähm, in Orientierung an an anderen Streikbündnissen, feministischen Streikbündnissen, was eigentlich dieser ähm, Streik von Frauen und Queers in den letzten Jahren schon geschafft hat und wie der funktioniert hat. Das würde ich kurz mal sagen, weil das ist ja schon einfach ein, also dass es überhaupt so ein Streik, solche Streiks ähm, gab, äh, die dann letztlich die, vor allem die unbezahlte Reproduktionsarbeit bestreikt haben. Also das fand dann eben ähm, zum Beispiel in Deutschland 2019 ja stark statt, dass am 8. März die feministischen Bündnisse dazu aufgerufen haben, und das tun sie dieses Jahr wieder, äh, eben dass, dass alle Reproduktionsbereiche bestreikt werden, eben auch die, die Unbezahlten. Das heißt, es wird darauf aufmerksam gemacht, dass in diesen, dass diese ganzen Tätigkeiten eben die ganze Zeit entwertet werden und ähm, damit auch gleichzeitig diejenigen, die sie tun, entwertet werden. Frauen und Queers, die dann eben mit Geschirrtüchern auf die Straße gehen und ordentlich Lärm machen mit ähm, Kochtöpfen und Kochlöffeln. Und überhaupt, dass es diese Streikbewegung so gibt, ist ja auch in, also das, das ist ja schon eben ähm, quasi eine totale Annäherung von Gewerkschaften und feministischen Bewegungen. Dass die feministischen Bewegungen eben so sehr auch die großen Bewegungen, nicht so nur die kleineren linken Gruppen, wie vielleicht... Vor, vor zehn Jahren, sondern dass es so, so groß wurde, die Frage eben nach, nach Ausbeutung in, ähm, ins Zentrum auch zu rücken. Das, das ist ja ähm, eben ein, ein Phänomen oder das ist ein Ergebnis der Annäherungen und der wechselseitigen Beeinflussung. Und ähm, genau, der Frauenstreik, der, der vielleicht imposanteste, hat ja bislang dann 2018 in also, die Bewegungen sind natürlich alle auch durch Corona ähm, auch zumindest ein bisschen geschwächt worden. Vielleicht haben, haben, also ich hoffe mal, sie werden noch mit größerer Kraft danach ähm, wieder weiter mobilisieren können. Aber der, deswegen verweise ich auf den von 2018, weil der natürlich extrem groß war in Spanien, als ähm, eben Frauen und Queers dazu aufriefen, alle Reproduktionsarbeiten niederzulegen am 8. März und dann... Ähm, also eine halbe Million auf die Straße gingen und da riefen ja auch schon Gewerkschaften, kleinere Gewerkschaften mit dazu auf. Und entsprechend war das so diese Riesenmasse. In Deutschland war das 2019 dann ja so, dass da noch nicht die Gewerkschaften mit dazu aufgerufen haben, aber gleichzeitig ähm, schon auch dazu ermuntert haben, sich zu beteiligen an feministischen Aktionen. Also das war ja auch schon eine total tolle Annäherung und, ähm, und nicht nur Annäherung, dann haben sich in Folge ja eben auch... Feministische, einzelne feministische Gruppen und Bündnisse, wie du es ja auch gerade gesagt hast, ähm, haben die Streikbewegungen von, von Pflegekräften beispielsweise mit unterstützt und gleich, also einfach auch sich als Teil davon verstanden. Und, ähm, und dass, dass FeministInnen das so äh, auf dem Zettel überhaupt haben, dass Streik ähm, einfach als Aktionsform. Als radikale Aktionsform für sie auch relevant. Es liegt ja an den Gewerkschaften und ist total ja, toll, dass das auch aufgegriffen wird. Und, ähm, und auch genau dieser diese Kampfform, ähm, denke ich, ist was, was dann ja, was, was eben äh, extrem hilfreich und eine Bereicherung für die feministischen Kämpfe eben ist. Jetzt würde ich eine Frage kurz nochmal sozusagen aufgreifen, weil ja ähm, feministische Streiks, aber auch eben, wie du es gesagt hast, Streiks ähm, in den Kitas zum Beispiel bei den kommunalen Arbeitgeberinnen ähm, keinen ökonomischen Druck erzeugen, sondern im Zweifelsfall sogar Geld sparen. Ähm, und gleichzeitig ist es so, wenn die Forderungen tatsächlich durchgesetzt werden, also wenn ihr erfolgreich seid mit der Tarifauseinandersetzung, was wir natürlich sehr hoffen. Ähm, heißt es aber trotzdem, dass natürlich auch sehr viel Geld in die Hand genommen werden muss. Das heißt, die Frage ist so ein bisschen, wo kann man eigentlich ähm, noch einen Hebelpunkt finden, noch einen Druckpunkt finden, wo man eigentlich sozusagen vielleicht auch auf politischer Ebene äh, Druck ausüben muss. Und was wären dafür vielleicht außer äh, der Feminist, außer den feministischen Akteuren noch ähm, für euch wichtige Bündnispartner, aber vielleicht auch sozusagen Adressaten einer feministischen Bewegung, die man unter Druck setzen muss. Naja, wir haben ähm, jetzt in dieser Tarifauseinandersetzung uns sehr frühzeitig bemüht, ähm, dass die Menschen, die in Politik, Wissenschaft, in der Frage von ich sag mal Kultur eine Rolle spielen und die eine Nähe haben zu solchen Themen die einzubeziehen in diese Auseinandersetzung. Das heißt, ich sage mal, Bundespolitik, aber auch auf länder- und kommunaler Ebene, Menschen, die in den Ausschüssen im Stadtrat sitzen, die sich mit der Frage beschäftigen. Wohlfahrtsverbände haben wir versucht, Kirchen haben wir angeschrieben. Und wirklich alle, die aktiv sind, in irgendeiner Weise eine Nähe haben, um noch mal klarzumachen, das, was hier passiert, das hat Auswirkungen auf die Themen, mit denen Sie sich täglich befassen. Oder wo es sozusagen Interesse auch dran gibt. Wir sind natürlich auch auf Eltern zugegangen. Das ist glaube ich auch klar. Die ganzen Interessenverbände, die, wo Menschen, Adressatinnen, Adressaten abhängig sind davon, dass die soziale Arbeit gut funktioniert wo es, glaube ich, ein ureigenstes Interesse gibt, dass ähm, die Bedingungen so gut sind. Weil natürlich, wie gesagt, die Pandemie die hat ja sehr viel so ein bisschen in den Fokus gerückt. Aber hier natürlich auch deutlich gezeigt, wenn die Sachen nicht funktionieren, was das denn tatsächlich auch bedeutet. Und da sind wir dran und da haben wir auch schon großen Zuspruch. Es gibt auch auf der Arbeitgeberseite natürlich einige Arbeitgeber, die da nicht so, krit also nicht äh, Hardliner sind, die wenn ich nicht sagen, nicht kritisch sind, sondern die sagen, wir brauchen eine gut ausgestattete soziale Arbeit und die tatsächlich auch, wir haben diverse Landräte und Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen, die uns sozusagen auch unterstützen und die tun das öffentlich. Wir haben eine Internetseite für Unterstützer und Unterstützerinnen eingerichtet, wo die sich verewigen können und sagen mal auch Statements. Wir informieren die regelmäßig jetzt über das, was passiert und wir fordern sie auch auf, immer wenn wir sie informieren dann auch ins Handeln zu kommen. Also entweder auf unsere Streikkundgebungen zu kommen oder sich mit den Beschäftigten in Verbindung zu sind oder auch an die ranzugehen, die am Ende die Tarifverhandlungen führen. Das sind ja auch ich sag mal Oberbürgermeister beispielsweise, die da in Verantwortung sind. Und die zu adressieren und da klar zu machen, hier braucht es Geld. Weil natürlich kostet das. Das ist kein Bereich, wo ich Gewinne erwirtschaften kann, sondern soziale Arbeit ist, das, ist eine Investition des Staates in seine Menschen und ähm, der, die muss getätigt werden. Und dafür braucht es auch eine Bereitschaft, das zu tun. Und natürlich steht es in Konkurrenz zu vielen anderen Investitionen, die der öffentliche, der öffentliche Sektor macht, aber dafür, dafür brauchen wir tatsächlich eine breite öffentliche Aufmerksamkeit und Unterstützung. Und die, da bemühen wir uns zurzeit drum. Okay, danke. Dann ähm, kommen wir vielleicht noch auf einen Punkt. Jetzt haben wir natürlich sehr viel, Positiv, sehr, sehr viel Positives, sehr viel Hoffnungen <lacht> angesprochen. Ähm, es gibt aber natürlich auch Schwierigkeiten, eben weil zum Beispiel ähm, Tarifauseinandersetzungen einer eigenen Zeitlichkeit ähm, folgen und natürlich auch eine eigene Verhandlungslogik haben. Und deswegen eine, eine Unterstützungsarbeit dann auch immer ein Stück weit in Abhängigkeit davon agiert, wenn sie jetzt wirklich sozusagen ähm, da unterstützend tätig sein will. Ähm, aber auch die politischen Kulturen, du Das ist ganz am Anfang ja auch schon angesprochen, von gewerkschaftlichen Bewegungen, feministischen Bewegungen sind ja nicht immer identisch. Ähm, man kann einerseits voneinander lernen und andererseits gibt es vielleicht auch Reibungspunkte oder auch Schwierigkeiten. Wo würdet ihr solche Punkte sehen oder wo habt ihr aber auch vielleicht schon Ansatzpunkte entwickelt, wie man sich sozusagen aneinander annähern kann? Jetzt habt ihr ja beide eh schon ähm, davon gesprochen. Es gibt schon sozusagen eine jüngere Bündnisgeschichte. Aber genau, wo seht ihr vielleicht trotzdem Schwierigkeiten und wie kann man die angehen? Also ich bin gar nicht negativ, sag das mal ganz klar, weil das, was ich gerade erlebe, ist was anderes. Es ist nicht, dass da irgendwie auf Schwierigkeiten geguckt wird, sondern ich erlebe, dass wirklich möglich gemacht wird. Ich im letzten Jahr ich, habe ich bundesweit Tarifkonferenzen gemacht, war unterwegs und da waren schon die ersten Kolleginnen dabei aus feministischen Bündnissen, die einfach teilgenommen haben, weil es auch öffentliche Veranstaltungen waren, wir breit eingeladen haben und die von Anfang an gesagt wir sind sozusagen Teil dieser Bündnisse und wir wollen euch unterstützen, weil das auch unsere Themen sind. Und es gab eine unglaublich hohe Bereitschaft von Anfang an, mit uns die Sachen gemeinsam zu haben. Wir haben auch schon bei der Planung dieser ganzen Auseinandersetzung die Kolleginnen und Kollegen einbezogen in diese, in diese, also in diese Bereiche. Und das hat uns wirklich viel gemacht. Ja, es ist so, dass wir von anderen Ecken kommen. Das ist, glaube ich, auch klar, ne? dass wir einen sehr starken betrieblichen Bezug haben, auf, fokussiert sind auf diese Auseinandersetzung, die jetzt da ist. Die bereiten wir jetzt schon monatelang vor. Und da gibt es einen Zeitrahmen zu. Aber es ist auch so, dass uns, wir merken wirklich, dass uns das gut tut, eine andere Perspektive reinzukriegen, dass ein großes Engagement da ist. Und zurzeit wird lokal versucht, die Dinge zusammenzubringen und ähm, zu gucken, wie kann man die Dinge wirklich so planen, jetzt zum Beispiel am 8. März, dass sie dann gemeinsam gut funktionieren. Und da ist meine Erfahrung wirklich positiv. Ich habe noch von keinem, keinem meiner Leute gehört, dass es da irgendein Problem gibt, sondern es gibt eine Offenheit für beide Seiten. Selbst wenn man von anderen Ecken kommt. Und das ist, glaube ich, das wirklich, was uns weiterbringt. Ja, das ähm, denke ich auch. Und äh, ich habe vorher euch beiden schon gesagt, dass ich gerade auch ähm, diese Handreichung von Janira Wolf gelesen habe, die sie auch für die Rosa-Luxemburg-Stiftung geschrieben hat, die mit dir bei Verdi arbeitet und aber eben auch in äh, den feministischen Streikbündnissen ganz aktiv ist. Und, ähm, und ihre, genau, also natürlich ihre Expertise aus beiden Bereichen da zusammenbringt und aber eben auch Interviews mit, ähm, mit Pflegekräften, die sich mit einem feministischen Bündnis zusammengetan hatten und eben was so jeweils da die Perspektiven sind, ähm, also quasi wie so äh, aus beiden Gruppen jeweils Leute interviewt, die schon zusammengearbeitet haben. Und das ist natürlich auch total bereichernd, das zu lesen. Und als Herausforderungen ähm, werden da auch dann, und das, das können wir uns ja auch so ein bisschen vorstellen, natürlich auch manchmal so Übersetzungsschwierigkeiten genannt. Es sind ja viele, die, ähm, die schon lange oder die sich... Feministisch ähm, dann politisieren, sind ja aus so akademischen Kontexten, haben dann irgendwie ihre Theorietexte gelesen und so weiter und da auch dann ähm, entsprechend sich vielleicht auch mal ein bisschen in Zurückhaltung zu üben und zu versuchen, die, die Konzepte auch ähm, eben auch allgemein verständlich rüberzubringen und gleichzeitig aber eben diese die Erfahrungen auf der anderen Seite ist ja das, was total auch ähm, die feministischen Kämpfe bereichert und, äh, und Perspektiven eröffnet. Denke auch herausfordernd ist eben, dass viele feministischen Gruppen ähm, ja auch Flint-Gruppen sind, Flintergruppen, also dass sie ohne cis-Männer arbeiten und, ähm, und dass dann entsprechend in, in der Zusammenarbeit sich da ja auch dann doch vielleicht die Herausforderungen ähm, angesichts mancher sexistischer Strukturen auch innerhalb von Gewerkschaften dann ähm, auftut. Aber dass äh, so, so wie ich das erlebe, mitkriege, wie du das ja selber auch gerade schilderst, ist das ja auch was, was immer besser thematisierbar wird. Also worüber dann auch äh, gesprochen werden kann. Und das ist natürlich sehr herausfordernd, aber gleichzeitig auch, auch spannend, daran zu arbeiten. So. Jetzt kommen wir vielleicht ganz zum Schluss nochmal sozusagen auf das, was eigentlich konkret geplant ist. Also wir haben im Vorfeld der Veranstaltung äh, netterweise aus ähm, einem feministischen Streikbündnis aus Hamburg so eine äh, Zusendung bekommen, dass die da zum Beispiel so einen Sternmarsch planen unter so Fim äh, unterschiedlichen thematischen Zuschnitten, wo auch ein Strang auf jeden Fall die S&E-Auseinandersetzung sein wird. Ähm, aber genau, vielleicht der 8. März steht vor der Tür, <lacht> ähm, was ist konkret geplant, was äh, kann man gemeinsam machen und was wird da sozusagen auch schon vorbereitet? Ja, ist aus meiner Sicht war es ganz wichtig bei der Planung des 8. März, das wird ja, ist ja unser erster Streiktag in dieser Tarifrunde, ganz offiziell, der ja jetzt da vorsteht, was ganz wichtig ist, wir nicht sagen von oben herab, so muss man es jetzt machen, sondern tatsächlich hat sich ganz viel entwickelt. Das mit dem Sternmarsch ist eine der Ideen, wir haben aber auch gerade letzte Woche noch gehört, gibt es einige, die sagen, wir sind vormittags in den Einrichtungen, nachmittags gibt es weitere Veranstaltungen. Das heißt da treffen die Gruppen sich auch in, in unterschiedlichen Zusammenhängen. Und es gibt einfach so eine Vielzahl von vielfältigen Aktionen, wo wirklich so ein Austausch auch stattfindet. Je nachdem, wer jetzt was macht oder wo, dann, wo man auch gemeinsam beispielsweise, das fand ich besonders schön, in Einrichtungen geht. Wir sind ja noch nicht überall gelandet. Wir haben zum Beispiel das große Thema mit den Kirchen, die ja nicht dabei sind in der Tarifauseinandersetzung. Aber trotzdem die Tarifergebnisse alle übernehmen und ähm, da gibt es zum Beispiel Planung, dass man in die kirchlichen Einrichtungen gemeinsam reingeht, mit den Kolleginnen dort spricht und ähm, sie auch nochmal, ich sage mal, über die Dinge, die jetzt gerade anstehen, nicht nur aufklärt, sondern auch sie richtig mitnimmt. Und das ist, ähm, sind, also wie gesagt, eine Vielzahl von Aktionen, die geplant sind und wir sind da total optimistisch, dass es das auch gut funktioniert. Ja, am 7. und 8. März gibt es ja auch große ähm, eben queerfeministische Mobilisierungen, auch wieder die ähm, feministischen Streikmobilisierungen, also auch zur Bestreikung von unbezahlter Care-Arbeit. Ähm, und da auch vielleicht noch mal kurz der Verweis darauf, dass weil da die so die Frage, naja, aber ähm, also was bringt das oder beziehungsweise was ist dann, worin zeigt sich dann, dass da dieser Streik funktioniert? Da ähm, wurde von denen, die 2018 in Spanien so gestreikt haben, darauf verwiesen, dass ähm, die Krankenhäuser die, die Notaufnahmen im Nachhinein ähm, angaben, dass... Äh, dass deutlich mehr Männer mit Haushaltsunfällen am an, ähm, an 8. <lacht> März 2018 dort ähm, dann erschienen genau. Ähm, also genau es geht ja, also das ist natürlich jetzt nicht das Ziel, aber gleichzeitig äh, geht es ja eben um, um die Sichtbarmachung und um die, die Frage. Also da schließt sich ja wieder an ähm, um, um eine Forderung danach, dass, ähm, dass quasi überhaupt diese Abwertung, von allen Care-Arbeiten, dass, dass die ein Ende hat, dass es eine Aufwertung von bezahlter Care-Arbeit gibt, dass unbezahlte Care-Arbeit überhaupt sichtbar gemacht wird, dass es da eine andere Verteilung gibt und dass es immer, dass die nicht, dass es immer weniger natürlich unbezahlter Care-Arbeit gibt, dass es alles verlagert wird sukzessive in, ähm, in gemeinsam organisierte Betriebe. Das wäre natürlich das Ziel und da. Äh, Darauf arbeiten wir hin. Und am Ende zeigt sich natürlich auch, ähm, dass Kita-Betreuung und auch das, was inhaltlich in Kitas, in Schulen, überall in Erziehungsinstitutionen ähm, ja, vermittelt wird, wie sehr das natürlich auch wieder relevant ist, um patriarchale Ordnungen zu brechen. Das hatten wir auch am Anfang letztlich schon. Jetzt haben wir aus meiner Sicht ähm, <lacht> sehr, sehr viele Punkte, sehr, sehr interessante mhm. Punkte auch schon angesprochen. Die jüngere Geschichte der Bündniszusammenarbeitung, äh, der Zusammenarbeit zwischen Bündnissen und gewerkschaftlichen ähm, Auseinandersetzungen, patriarchaler äh, Strukturen, die ähm, auch in den sogenannten Frauenberufen äh, für schlechtere Bezahlung, schlechtere Arbeitsverhältnisse sorgen und ganz viele Punkte, an denen ähm, auch schon versucht wird, dagegen ähm, Widerstand oder ähm, ja, das aufzubrechen und ähm, Kämpfe zu organisieren, gibt es vielleicht trotzdem... Punkte, die ich nicht angesprochen habe, die ihr jetzt noch ähm, sozusagen auf dem Herzen habt und die ihr gerne noch mitteilen wollt. <lacht> ich glaube, wir haben einfach, wir haben ja schon viel gesagt, ne, worum es geht. Also wenn ich jetzt mal nach vorne gucke, sage ich, ist das ist mal ein Beginn. Für mich ist das nicht sozusagen. Es gibt jetzt eine Tarifauseinandersetzung, dann endet es und es ist ein Beginn. Ich sag mal bestimmte Themen, wo es auch Überschneidungen gibt, die auch gemeinsam auch in der Perspektive zu bearbeiten. Die Dinge oder auch von solchen Aktionen, wie wir sie jetzt machen, da entstehen natürlich auch, ich sag mal, tiefe Verbindungen. Und an denen müssen wir weiter arbeiten. Und das wäre sozusagen mal mein Blick in die Zukunft. Das machen wir jetzt hier zusammen. Und ich glaube, da kann für beide Seiten für die Zukunft was gut, wirklich Gutes und auch langwieriges entstehen. Und darum muss es ja gehen. Es ist keine Eintagsfliege, ne? sondern es geht wirklich darum, in dieser Gesellschaft Strukturen zu verändern, Bereich, ich sag mal, Bereiche aufzuwerten, Frauenarbeit oder Frauenleben einfach nochmal anders in den Vordergrund zu rücken. Und das muss unser gemeinsames Ziel sein. Und da, sag ich mal, machen wir jetzt einen guten Start. Da kann ich nur, nur hinzufügen, also all das unterstreiche ich gern und würde nur hinzufügen, dass es eben dann irgendwann keine Frauenarbeit mehr ist. Sondern, dass es natürlich eigentlich die relevanteste Arbeit ist, Menschenleben gut zu reproduzieren. Und dass das eine Arbeit ist, die von allen Geschlechtern gleichermaßen natürlich auch verrichtet werden sollte. Und auch mit Freude, wenn man gut bezahlt wird. Ja. Genau. Ja, dann danke ich euch beide sehr für, dafür, dass ihr da wart und ähm, eure Erfahrungen auch hier geteilt habt. Und danke euch an den Bildschirm, dass ihr heute Dazu habt, ähm, hoffen wir darauf, dass es ein Beginn von noch ganz vielen weiteren gemeinsamen Auseinandersetzungen ist und ähm, wir hier mit dieser Veranstaltung auch nur einen Startschuss äh, quasi gemacht haben dafür.